Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Hast du dich schon mal gefragt, warum du beim Zeichnen des Hauses vom Nikolaus immer entweder unten links oder unten rechts anfangen musst? Nach diesem Video kennst du die Antwort, also bleib dran und abonniere den Kanal, mal, damit du weitere Videos zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Informatik nicht verpasst. Ja, um sich den arithmetischen Eckeneigenschaften eines Grafens bewusst werden, eignet sich, wie bereits erläutert, erläutert, das typische Beispiel vom Haus des Nikolaus. Und falls du die Regeln beim Zeichnen äh, des Hauses vom Nikolaus nicht kennst, bist du absolut lost. Nichtsdestotrotz noch einmal die Regeln. Wenn du das Haus vom Nikolaus Zeichnes gilt die Regel, dass du nicht absetzen darfst und keine Kante doppelt zeichnen darfst. Bei einem ungerichteten Graphen startest du die Zeichnung mit dem Play Button gekennzeichneten Knoten und mündest bei vollendung des Hauses vom Nikolaus dann unten links. Und da der Graph ungerichtet ist, könnten wir auch den Weg einfach rückwärts laufen, dann wäre die untere linke Ecke vom Haus der Startpunkt und die rechte untere Ecke der Endpunkt. Wenn wir die Eckengrade der Knoten vom Haus des Nikolaus bestimmen, das heißt wir zählen die Anzahl der Kanten, die mit einem Knoten verbunden sind, dann stellt sich heraus, dass bis auf Endpunkt und Startpunkt des Zeichenpfades vom Haus des Nikolaus alle Knoten einen geraden Eckengrad aufweisen stellt sich jetzt die Frage, warum genau haben ausschließlich Start- und Endpunkt einen ungeraden Eckengrad und warum haben alle anderen Knoten einen geraden Eckengrad? Und diese Fragen lassen sich beantworten, wenn man die arithmetischen Eigenschaften eines Graphen untersucht. Und um diese Eigenschaften bestimmen zu können, bestimmen wir zunächst den Minimalgrad und den Maximalgrad des Hauses vom Nikolaus. Das heißt, wir bestimmen den Knoten mit der geringsten und mit der höchsten ähm, ja, aneckenen Kanten im wortwörtlichen Sinne und zählen eben jene Kantenanbindungen. Und anschließend bestimmen wir auch noch die Anzahl der geraden und ungeraden Eckengrade ähm, aller Knoten. Und wenn man das Ganze gemacht hat, kommt heraus, dass der Minimalgrad hier 2 beträgt und somit gerade ist und der Maximalgrad 4 beträgt und somit ebenfalls gerade ist und darüber hinaus doppelt so hoch wie der Minimalgrad. Und wenn man sich die Anzahl anschaut, dann ist, beträgt die Anzahl der Ecken mit geradem Grad 3. Und Eine mögliche Implikation daraus wäre, dass die Anzahl von Ecken mit geradem Grad ähm, ungerade sein darf. Und wenn man anschaut, wie ähm, hoch die Anzahl der Ecken mit ungeradem Grad ist, dann stößt man da auf zwei ähm, ja, Knoten, also Anfangspunkt, Endpunkt. Die Implikation daraus ist, dass die Anzahl von Ecken mit ungeradem Grad gerade sein darf und wenn man das Ganze verschärft, äh, dann kann man die Hypothese aufstellen, dass man hier im zweiten Fall nicht von Dürfen spricht, sondern von müssen, das heißt, die Anzahl von Ecken mit ungeradem Grad muss gerade sein. Und anhand der Feststellung, dass die Anzahl der Ecken mit ungeradem Eckengrad den Wert 2 beträgt und somit gerade ist, lässt sich mit der Hypothese verknüpfen, dass zur Verhinderung einer redundanten Kantenzeichnung das Haus von Nikolaus mit einer Ecke mit einem Ungeraden Eckengrad beginnen muss. Und die Hypothese 2 ist, dass das Haus vom Nikolaus mit einer Ecke mit einem ungeraden Eckengrad beginnen muss. Und das lässt sich auch an der Zeichnung des Hauses vom Nikolaus erkennen, dass der Endpunkt keinen ähm, geraden Eckengrad besitzen kann. Ähm, und selbiges, ja, das lässt sich auch ohne Probezeichnung beweisen. Ähm, ja, da der Endpunkt ja äquivalent ist bei einem ungerichteten Graphen zum Startpunkt und die Kanten ja keine Richtung haben und der Weg vom ursprünglichen Startpunkt zum ursprünglichen Endpunkt genauso gut umgekehrt werden kann. Die Hypothese 3 ist einfach, das Haus vom Nikolaus muss mit einer Ecke mit einem ungeraden Eckengrad enden, dahingehend, dass ja Start und Endknoten äquivalent sind, so gesehen von der Richtung her, kann man alles in einer Hypothese vereinigen. Man sagt einfach, die Anzahl von Ecken mit ungeradem Grad muss gerade sein und das Haus vom Nikolaus muss mit einer Ecke mit einem ungeraden Eckengrad starten und enden. Um zu verstehen, warum das Haus vom Nikolaus mit einem Knoten mit ungeradem Eckengrad beginnen und enden muss, lohnt sich der Blick auf den einzelnen Knoten selbst und bei einem ja einzelnen Knoten mit einem geraden Eckengrad als Anfangspunkt, in diesem Fall mit dem Eckengrad 2 als Beispiel, müsste der Knoten ebenfalls auch Endpunkt sein. Dies ist damit zu begründen, dass ein ausgehender Weg bzw. eine Ausgangskante dem Knoten den Eckengrad 1 verleiht und damit der Eckengrad zu einer 2 hin tendiert ähm, bzw. einen geraden Eckengrad erhält, äh, muss aus diesem Ausgangsweg irgendwann auch wieder einen Weg hineinführen, äh, zurück zum Knotenpunkt und da beim Haus von Nikolaus jeder Weg bzw. jede Verbindungskante nur einmal durchlaufen werden darf, muss der Knotenpunkt also über eine Verbindungskante, über einen Eingangsweg verfügen, äh, welcher in ihm mündet und würde diese Eingangskante nicht in den Startpunkt münden und stattdessen durch einen weiteren Ausgangsweg aus dem Startknoten dann heraus den Startpunkt so gesehen als Durchlaufpunkt nutzen, äh, dann wäre zwar gewährleistet, dass der Knoten ein Startpunkt und nicht gleichzeitig Endpunkt ist, dafür hätte er jedoch drei Eckpunkte und wäre ungerade. Und somit lässt sich festhalten, dass Knoten mit geradem Eckengrad ähm, im Kontext von wegen innerhalb von ungerichteten Graphen immer entweder zwischen Knoten oder aber Start und Endpunkt zugleich sind. Und diese Aussage impliziert, dass Knoten mit ungeradem Eckengrad immer Anfangs- oder Endknoten sein müssen, wenn Eingangs- und Ausgangsknoten nicht die gleichen Knoten sind, wie zum Beispiel im Falle des Hauses vom Nikolaus. Und der Zusammenhang zwischen Kantenzahl und Eckengrad wird auch als Handshake-Lämmer bezeichnet, genauso wie bei einem handshake Zwei Hände notwendig sind, sind beim Graphen mal zwei Knoten notwendig, um eine Verbindung zu bilden. Und dies gilt unabhängig davon im allgemeinen Sinne, ob die Kante gerichtet oder ungerichtet ist, sofern die Ecken gerade äh, beim gerichteten Graph berechnet werden, indem keine Unterscheidung zwischen Eingangskante und Ausgangskante getätigt wird bzw. diese Kantenwerte einfach trag jeweils genommen wird und dann addiert wird. Das Handshake-Lemma besagt, dass bei zusammenhängenden Graphen die Summe aller Eckengrade dividiert durch die 2, ja die Anzahl der Kanten ergibt. Ja, also wenn man das halbiert, dann erhält man die Anzahl der Kanten. Und zusammenhängende Graphen sind halt Graphen, bei denen jeder Knoten mit einem anderen Knoten entweder direkt oder indirekt ähm, über Kanten halt erreicht werden kann. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, abgeleitet aus dem Handshake Lemma lässt sich nachweisen, dass die Summe der Ecken gerade eines ungerichteten Graphen, stets eine gerade Zahl sein muss. Und damit ein Knoten ein Eckengrad von 1 besitzt, muss dieser eine Verbindungskante zu einem anderen Knoten aufweisen. Dies lässt sich sehr schön anhand eines Passes aufzeigen. Ja, Ein Pass kann nur dann vollendet werden, wenn Spieler A den Ball zu Spieler B wirft und dieser den Ball fängt. Ein Pass bedingt also immer zwei Akteure, genauso wie eine Kante immer zwei Knoten benötigt. Der Eckengrad bei einem ungerichteten Graphen wird mit D dann in Klammern ähm, die Variable jeweils für den Knoten oder die Knotenmenge. Dahingehend muss man beim formalen Beweis noch differenzieren zwischen den Knoten mit einem ungeraden Engengrad, hier benannt mit ähm, groß v klein u, und äh, Knoten mit geradem Engengrad, hier bezeichnen mit groß v klein g. Und k bezeichnet hierbei die Anzahl der Kanten in einem Graphen und die Formel, die du dort unten siehst, Bedeutet letztendlich gesprochen, die Anzahl der Kanten multipliziert mit Faktor 2 ergibt die Summe aller Eckengraden der Knotenmenge V. Und die Summe aller Eckengrade der Knotenmenge V setzt sich zusammen aus der Summe der ungeraden Eckengrade und der Summe der geraden Eckengrade. Und der, ja, jetzt eben formulierte definierte Zusammenhang zwischen Knoten, Kanten und Eckengraden lässt sich hervorragend am Haus von Nikolaus veranschaulichen, da dieser ja, als ein ungerichteter, zusammenhängender Graph modelliert werden kann oder diesen halt darstellt und die Anzahl der Kanten beträgt 8. Verdoppelt man diesen Betrag, gelangt man zur Summe aller Eckengrade, welche sich in zwei Teilmengen aufteilen lässt. Die erste Teilmenge wird gebildet aus der Summe aller ungeraden Eckengrade, in diesem Fall der Eckengrade des Start- und Endknotens vom Haus des Nikolauses mit einem Eckengrad von jeweils drei und die zweite Teilmenge entspricht der Summe aller geraden Eckengrade und enthält somit die Eckengrade aller, ja wenn man sie so bezeichnen kann, Durchlaufknoten. Und die Tatsache, dass die Anzahl der Eckengrade in einem ungerichteten, zusammenhängenden Graphen gerade ist, impliziert, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Eckengrad ebenfalls gerade sein muss. Und dieses ist insofern ja logisch, als dass eine ungerade Anzahl an Knoten mit ungeradem Eckengrad eine ungerade Summe an Eckengraden ergibt und addiert man diese ungerade Summe mit der geraden Summe aller geraden Eckengrade erhält man wiederum eine ungerade Summe. Summe Und da die Gesamtsumme aller Eckengrade jedoch gemäß dem Handshake-Lämmer gerade sein muss, ergibt sich ein Widerspruch mit der Implikation, dass die Anzahl von Knoten mit ungeradem Eckengrad selbst gerade sein muss. Und das war ja auch unsere zentrale Hypothese ähm, zu Beginn des Videos. Und wie du siehst, ist es auch beim Haus vom Nikolaus der Fall. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!